Also ich glaube, erstmal schaue ich, äh, ob das Argument erkennbar ist und ob sich so ein Argument entwickelt. Äh, und erstaunlicherweise hat viel mit Form zu tun. Also bei Form wäre ich schon fast ein bisschen ähm, pingelig, wo es nicht darum geht, welcher Zitationsstil ist, äh, wird verwendet oder so, sondern ist die, ist die Form stimmig? Also auch haben Kapitel und Teilkapitel eine annehmbare Länge, in der sich Gedanken entwickeln können. Entsprechen verschiedene Unterkapitel auch in, in Länge ungefähr in Länge und ähm, Themenumfang einander, so dass sich sowas ergibt am Schluss wie eine Te Textästhetik, die ein Stück unabhängig vom Gegenstand natürlich über Form gewährleistet wird. Aber nicht nach Schema F und abhandeln, sondern, das, also es gibt, ich stelle das fest, es gibt oder beim Schreiben einer Abschlussarbeit äh, sieht, man, welch, also sieht man, die, wie viele verschiedene Charaktere und Menschen es gibt, die ganz unterschiedlich arbeiten. Äh, und und auch irgendwie einen Umgang damit finden, wie sie selber arbeiten. Also ich bin eher so der schlampige Typ und ich weiß, ich muss das dann aber einhegen. Andere sind super pingelig, äh, da fehlt es vielleicht manchmal an so einer Kreativität, wie man dann auch so ein Thema durchdenken kann, wenn nicht schon alles, also es darf nicht alles von vornherein festgezurrt sein, sondern es muss so, so eine Offenheit im Schreibprozess drin sein. Wenn ich dann Texte gegenlese, glaube ich, gucke ich nach, nach, nach der Textästhetik äh, und nach dem Argument, das genau in, in der Form sich entwickeln soll und muss. So, dann, also Ich schaue schon auch nach äh, Rechtschreibung, zum Beispiel Verständlichkeit. Ja, kann man ähm, Text und ein Argument überhaupt nachvollziehen? Oder was äh, oft bei, bei jüngeren Studierenden der Fall ist, da gibt es so, einen, so eine demütige Haltung, ähm, der Wissenschaft gegenüber und wissenschaftliche Texte sind Texte, die man nicht oder schwer verstehen kann. Und also reproduziert man sowas in der äh, eigenen Abschlussarbeit und stolpert drüber, weil man dann zeigt, man hat es ja vielleicht selber nicht so ganz verstanden. Also auf sowas kann man sehr gut achten und kann es rechtzeitig auch sagen, wenn man Kapitel oder Seiten vorher bekommt. Also ich bitte die Studierenden in aller Regel, mir ihre äh, Texte, Entwürfe, Kapitel elektronisch zu schicken und bin auch gewöhnt, dass ich in den elektronischen Dokumenten kommentiere. Ich schreibe dann zwar auch so ein ganz allgemeines Feedback, da achte ich vor allem drauf, dass mein Wording wenigstens ungefähr auch mit Notenstufen korrespondiert. Also ich finde es immer gefährlich, wenn der, die Studierende den Eindruck hat, es ist alles perfekt und dann entsetzt ist, dass es trotzdem nur Note 2 war oder wenn Sie den Eindruck haben, es ist alles Mist, obwohl ich eigentlich die Sache super finde. Also deshalb versuche ich da schon ungefähr anzudeuten, wo wir uns bewegen. In den Texten selber muss ich gestehen, dass ich jetzt niemand bin, der da immer ja und gut und super hinschreibt, sondern eher, wenn mir Sachen jetzt besonders auffallen, also gut als gut auffallen, dann auch inhaltlich das kurz kommentiere und ansonsten, darauf achte, dass Argumente durchgezogen sind, begriffliche Konsistenz herrscht und dadurch meine Kommentare wirklich zu Verbesserungen helfe. Also ich frage mich immer, wenn ich das jetzt hinschreibe, kann der Autor, die Autorin eine Idee bekommen, wie er sie das jetzt besser macht? Das ist für mich so ein bisschen die Leitfrage oder das Kriterium. Das heißt, wir versuchen nicht direktiv zu beraten. Also wir geben die Lösungen nicht vor, sondern ähm, ich die TutorInnen, die bei uns arbeiten, dahingehend, dass sie ähm, den Ratsuchenden, den Studierenden, die sie beraten, dabei helfen, selbst auf die Lösung zu kommen. Wenn die Studierenden dann mit einem Textausschnitt beispielsweise kommen, uns fällt auf, dass beispielsweise die, die, der, der Stil nicht passt, also es ist vielleicht zu so umgangssprachlich, es sind zu viele Füllwörter drin oder so dann korrigieren wir das eben nicht durch und ähm, schlagen, vom, schlagen andere Formulierungen vor, sondern weisen darauf hin, markieren vielleicht die Stellen ähm, und geben allgemein den Hinweis, du hast noch zu viele umgangssprachliche Formulierungen da drin, ähm, vielleicht achte auch nochmal auf, ähm, auf Fachterminologie. Ähm, und was man da eben dann auch gut machen kann, ist ähm, mit anderen Beispielen zu arbeiten, also mit Veröffentlichungen aus dem eigenen Fachbereich, die die Ratsuchenden dann eben auch durchlesen, durchgehen zu lassen und dann selbst im Vergleich ähm, hoffentlich darauf, dass sie eben darauf kommen. Ich bekomme langsam ein Gefühl für den Stil, der in meinem Fachbereich herrscht. Das ist natürlich im ersten Moment dann immer ähm, eine, eine Imitation. Das kann dann am Anfang oft auch noch so ein bisschen ja, umständlich wirken. Aber, aber so lernen wir das, ne? also so lernen wir diesen Stil dann irgendwann zu reproduzieren und ähm, uns da zurechtzufinden. Und auf der Basis arbeiten wir, also wenn es jetzt mit, ähm, wirklich in die Texte reingeht. Ähm, ansonsten stellen wir tatsächlich mehr Fragen, als dass wir antworten. <lacht> das ist eben insgesamt eine, eine Beratungstechnik. Was mir auch wichtig ist, ist, dass die ähm, SchreibtutorInnen am Anfang ähm, eine, eine gute Auftragsklärung machen weil einige Studierende auch ähm, mit Anliegen reinkommen, von denen sie denken, das ist das Problem, das muss aber nicht immer unbedingt auch das Problem sein. Ähm, dass man da dann eben nochmal nachfragt, ähm, was, was ist denn das Thema deiner Arbeit, ähm, worum geht es dir denn, wie war denn nochmal genau das Feedback von der Person, die dich jetzt hier betreut, das ist, kommt eben auch auf das Studierende, irgendwie unsicher sind äh, mit dem Feedback, das sie bekommen haben und da dann gemeinsam quasi erstmal zum Kern des Problems äh, vordringen und dann idealerweise die Ratsuchenden selbst drauf kommen lassen, wie sie weitermachen können. Wir machen dann am Ende von den Beratungen, ähm, sollte in der Regel nochmal so ein Wrap-Up erfolgen, wo dann die Ratsuchenden die ähm, Studierenden auffordern, jetzt nochmal wirklich konkret aufzuschreiben, wenn du jetzt hier rausgehst aus der Beratung, was sind konkret die nächsten Schritte? die du machen möchtest. Wie machst du jetzt weiter?